Klasse. dann mal weiter. Ein bisschen was ist schon heraus. Hier ist es leer. Genau. Der Kühlschrank war kaputt dann irgendwie, oder? Der nee, der Kühlschrank steht nicht? im den Keller. Den haben wir Ach so, okay. Good. Der steht im Keller. Da ist dann alles draußen. Gut. Ja, die Tapeten werden Ja, eingeweicht, ne? Die ja, ja, ja, eingeweicht klar. zum Abziehen. Mhm. Und dann waren die Tapeten eben weg. Ich ja. habe trotzdem noch eine ganze Reihe von wichtigen Dingen, die zu tun waren. Mann, oh Mann. Genau. war schon ein Haufen Zeug. Weil deine, deine Beschriftung ist auch immer so schön. Dass das im Bild sich bereits von selber erklärt, das finde ich klasse. <lacht> ja, ich kämpfe immer da mit mit meiner Handschrift auch nicht anfangen, mit, mit der Computerschrift das ist es dann auch doof, aber so ja. hat es einfach natürlich ja. einen ganz anderen, ganz anderen Flair. Der war natürlich nicht zeitgleich mit den Armen drin, als die Stichsäge kamen. <lacht> ne? also, das war ein und derselbe Arbeiter, der hat halt ja. immer vorhin gesägt, dann habe ich das aufgezeichnet, ja. gezeichnet, dann kam er rein und hat dann noch. Da denke ich mir auch, da kann ich mir noch ein bisschen verewigen. Kann man euch irgendwas bringen, Wasser? Das ist der Wasseranschluss, den wir dann abgeklemmt ja. haben, ne? Dann gab es nicht so viel zu zeichnen, da haben wir mal... Mhm. Stiehleben mit Staubsauger. Genau. Und dann haben wir einen Staubsauger braucht. Transparenten Sicherheitsschonen auf der Leiter. <lacht> Aber es ist nicht gestellt, ne? Also ihr ja, ja. dann wirklich. Es ist nicht gestellt. <lacht> naja, die Platte, um den Dunstabzug da festkriegen zu können. Genau, da ist ja. die Platte drin. Mhm. Genau. haben dann irgendwelche Löcher offen, Kabel quer gezogen. Wieder zugespachtelt. Ja, da wird schon ordentlicher. Hm, dann haben nochmal. wir Kernbohrung gemacht. Da kann er nicht weg. Mhm. Da konnte er nicht flüchten. Und dann hat er oben bei der Kernbohrung gesagt, oh, jetzt sind wir in einem anderen Raum rauskommen. Habt ihr irgendwo einen Raum mit einem blauen Teppich? Dann kam er im Homeoffice an. Musste das Homeoffice auf die Terrasse ausweiten. Irgendjemand hat uns dann den Strom durchgemessen. Das sind die neuen Wasseranschlüsse. Da haben wir die Fliese wieder reingeklebt. Ne, erst haben wir einen Estrich den Hotel, über die Fliese geklebt. Das mhm. andere war der Estrich, den wir ersetzt haben. Dann haben wir geschliffen, weiß eingenebelt alles. <lacht> Strichen. Skizzierst du mit Bleistift und dann später Tusche oder? Das ist Bleistift und das ist aber keine Tusche. Das ist Tinte und zwar habe ich einen Füller mhm. mit einer Carbon-Tinte. Die ist wasserfest. Ah ja. Und, und mit den dann. nehme ich. Aber das ist mein alter steno und den nehme ich verkehrt rum. Weil er dann noch feiner ist. Da steht ah, der Feder ja. ist an mhm. sich fein, ja, ja, ja. dann hat er aber auch eine elastische Feder, also ich kann auch dickere Striche machen, wenn ich möchte, wenn ich aufdrücke mhm. und wenn ich ihn verkehrt nehme, dann bleibt er ja stark und dann, dann ist, ist er sehr noch fein, ja, ja, ja. reißt auch ab und zu der Strich manchmal mhm. ab, genau. genau. Dann haben wir Silikon mhm. gemacht. Mhm. Und dann kam schon, kamen mhm. schon die Küchenmöbel. Die cool. konnten dann auch nicht flüchten? Naja, ja. aber die waren, ja, die waren ja vorbereitet. Die waren vorbereitet, <lacht> ja. ja. ja. Konnten also, auch nicht ja, flüchten. Ja. Ist, haben wir auch immer auf Montage vor, das Zimmer, wo der Papa aus den Schränken rausschaut. Genau. <lacht> das läuft ja nicht davon. Also ich fange gerade ich mein da das an mit dem Jahrbuch. Da sitzen ja. dann schon ist dann auch Alexandra und der Stefan. Der Fliesenspiegel wurde reingemacht. Also, das waren wir auch fertig ja, ja. Und die passenden Maschinen. Ja, da ist Gut. der Kuchen gebacken. <lacht> Speisekammer eingeräumt. Mhm. Die ist ja besser. dazu. Ja.